Meine Damen und Herren, verehrte Freunde, ich eröffne die Sitzung. Donnerstag der letzten Plenarwoche. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Wir haben noch zu behandeln die Punkte 6 bis 29, 33 bis 36, 38, 40 bis 59, 61 bis 91, 93 und 94. Das ist noch eingegangen verteilt. Dringlicher Entschließungsantrag von CDU BÜNDNIS 90-GRÜNEN die GRÜNEN, betreffend Evaluationsergebnisse als Basis für die Entscheidung über die Weiterentwicklung Flughafens Kassel-Kalden 195775. Dringlichkeit wird bejaht. Dann ist das Top 95. Kann mit 75 zum Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen. Dringlicher Entschließungsantrag von CDU BÜNDNIS 90-GRÜNEN die GRÜNEN, betreffend Extremismusprävention sichern. Drucksache 195776. auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Top 96 kann mit Tagesordnungspunkt 87 aufgerufen werden. Wir tagen heute mit offenem Ende, denken Sie daran, eine einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit der Abstimmung der Einzelpläne und den dazu aufgerufenen Tagesordnungspunkten und der Abstimmung der zweiten Lesung des Haushaltsgesetzes. Danach stimmen wir die Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Gibt es den Wunsch der SPD, dass die Petition 3377 aus 19 getrennt abgestimmt wird, sowie die Beschlussempfehlung ohne Aussprache? Dann geht. bitte 3376. Bist du sicher, dass du uns das so gesagt hast Das wird bezweifelt allgemein. Aber gut. 3376. Ja gut. So. Also wir haben es, wir kriegen es schon hin. Dann geht es mit den Setzpunkten weiter. Folgende Reihenfolge laut Vereinbarung der Fraktionen. 6, 83, 82 und dann 75. Es fehlen heute entschuldigt der Ministerpräsident ab 15 Uhr, die Frau Staatsministerin Puttrich ganztägig, Herr der Staatsminister Al-Wazir ab 14.15 Uhr. Zu Beginn der Mittagspause kommt der Ältestenrat in Sitzungsraum 100a zusammen. Und Im Anschluss an die Plenarsitzung tagen sowohl der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Sitzungsraum 510 W als auch der Innenausschuss im in Sitzungsraum 204 M. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, eine kurze Bilanz zum Fußball unserer Landtagself in diesem Jahr. Zuvor will ich allerdings sagen, dass wir noch einmal alle unsere Frankfurter Eintracht gratulieren zum Sieg in Hamburg gratulieren. Und Wir gratulieren natürlich auch unseren Bayern zur Herbstmeisterschaft. Bitte doch. Ja, wir sind neutral. Also, ja, ja, es gibt einige, die sich öffentlich bekennen. Die Zahl der Bekenner ist intern größer, aber das sehen wir. Und ich kann von den erfolgreichen Bayern direkt zu unserer Landtagself überleiten. Es war eine äußerst erfolgreiche Saison. Wir hatten in den sechs Spielen fünf Niederlagen und haben aber einmal gewonnen, bei einem Torverhältnis von 23 zu 24. Die Niederlagen waren alle nicht erwähnenswert. Aber der Sieg meine Damen und Herren, am 30.08. mit 14 zu 3 ist ein historischer Sieg gegen die Stadtverordneten aus Kassel. Das überblendet natürlich alle Niederlagen. So gesehen kann man sagen, es war fast die erfolgreichste Saison unserer Landtagsmannschaft die wir je hatten, meine Damen und Herren. Und da gilt natürlich der wieder, der das alles mit ertragen muss. Das ist unser Freund, der Teamchef Wolfgang Decke. Du machst das großartig. Ich sage immer wieder, seitdem du die Verantwortung übernommen hast und der Günter Rudolph sich etwas zurückgezogen hat, geht es <lacht> aufwärts. Und ich darf dir, Wolfgang, komm her, ich darf dir ein kleines Präsent überreichen mit dem herzlichen Wunsch, dass es nächstes Jahr zwar nicht so weitergeht, aber wieder ein bisschen aufwärts. Alles Gute Glück auf unserer Mannschaft. Bitte sehr. Ja. Meine Damen und Herren, noch ist unser Teamchef im Amt. Deshalb darf er das Wort ergreifen. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin zutiefst ergriffen, weil... Die Kommentatorenleistungen unseres Präsidenten in aller Regel über dem Leistungsvermögen der Landtagselflicht. <lacht> Aber ich will dem Hohen Haus versichern, jedes Mal, wenn wir die Stiefel geschnürt haben und auf dem grünen Rasen standen, fühlten wir uns vom Geist des Hauses beflügelt. Das war in der einen Saison ein bisschen mehr, in der anderen weniger. Wir geloben Besserung. Ich bedanke mich herzlich für eure Rückendeckung. Danke schön. Und der Fuß geht an meine Mannschaft. Vielen Dank. Wolfgang, vielen Dank.